Wir sind auf der YCS in Dortmund. Einmal mit Niska. Hi. Und einmal mit CK Phoenix. Yo. Und zwar, Streamer was ist YouTuber? Ich bin ja beides so hyped, deswegen habe ich gedacht, ich lasse mal einfach zwei andere das entscheiden. Wer besser ist, was sagst du, Streamer? Twitch. YouTube. Okay, wenn das denn die Kampfansage ist. Wir wollen heute gucken, wer ist wirklich der Bessere. Von Skill, Fähigkeiten, Macht und Ruhm. Oh, abgerutscht. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an mit der ersten Aufgabe. Es geht um die Punkten. Wir fangen an mit Karten. Wer hätte das gedacht? Schockt. Und zwar, ich frage euch nacheinander jetzt. Fragen. Und ihr müsst sie beantworten. Ganz simpel. Es 50-50-Chance. Ihr könnt raten, also ihr könnt so tun, als hättet ihr Ahnung, obwohl ihr keine habt immer gut, ne? Ja. Und zwar, es geht um Kartenpreise. Oh, wow. <lacht> jemand, der fasziniert so ziemlich jeden Market Watch am Stream einmal durchgeht. Ja. Als jemand, der das gar nicht tut. <lacht> <Aber> okay. <cool. lacht> da ist ja ein wunderschönes Set rausgekommen und zwar Mama. Mhm. <lacht> da sind verschiedene Karten drin. Und wir fangen einfach mal an hier bei dir. Okay. Und zwar, welche Karte ist teurer? Appaloosa ja. oder Skysraker Mobilize Linkage, die neue Skysraker-Karte? 50-50? Ich habe absolut keinen Plan. Warte mal, lass mich mal kurz nachdenken. Ähm. Also, Appaloosa oder die neue Skysraker-Karte? Appaloosa war mit alternativem Artwork, ne? Ja. Nicht in Gold Rare, sondern normal. Also, Also ich meine, die geht so 5 Euro oder so? Frag mich nicht. Ich, ich weiß aber nicht, wie viel die neue Skystriker-Karte geht. Ich denke, ich denke mal mehr. Also, Skystriker mehr? Ja. Was ist Hast du es aus deiner Erfahrung raus? Äh, okay. Es gibt kein Stream, wo ich nicht über Market kommst. Also, die Antwort ist, Sky-Striker ist wirklich teurer. Okay. Denn ab geht es 6,50 Euro und eine Skystriker-Karte 8 Euro. Okay. Ein also, Punkt. Jetzt musst du aufholen. Ja. Wir bleiben bei Mama. Und zwar. Welche Karte ist teurer? Golden Match oder Entis, älteres Wesen? Entis. Das ist richtig. <lacht> 1 zu 1. Aber jetzt kommt's: Golden Match geht 80 Cent, Entis ein Euro. <lacht> okay. Wir gehen weiter. Wir gehen über zu Lost Art Promos. Ja, so sieht's nämlich aus. Wir fangen an. Wiedergeburt Lost Promo mhm. oder Blitzsturm aus der Tin. Boah. Warte, ich habe eine Gegenfrage. Man hast im Intro eine One Piece Reference. Ja. <lacht> <Okay>. Frage beantworten. <lacht> äh, Ja, äh, Wiedergeburt. Wiedergeburt? Ja, Wiedergeburt. Sicher? Ja, sicher. Blitzsturm ist ein Spieltag, ja, Trotzdem Wiedergeburt. Ist richtig! Ja. 20 Euro geht die und 15 Euro Blitzsturm. Okay, perfekt. Du musst wieder nachlegen. Nächste Frage. Dunkles Magiermädchen, Lost Art Promo zu bläuger weißer Drache, neues Artwork Tin. Dark Magician Girl, es gibt kein Universum, oder? Und ich? Äh, was fragst du mich? Also, ich kenne den durchschnittlichen Yu-Gi-Oh! Spieler. <lacht> Und mein Bauchi-Bauchi-Gefühl sagt, es wird Dark Magician Girl sein. Okay, Ja. Das ist leider falsch. Das liegt nämlich daran, dass Dark-Medition-Girls Lost Art ja nochmal so einen Reprint bekommen hat und nochmal nachgegeben wurde. Und der Blue-Eyes ist ziemlich selten in der Tin. Da ich bin Edition enttäuscht Girl vom <lacht> Markt. Als ich redagiert habe, 9 Euro für Dark-Medition-Girl und für Blue-Eyes 12 Euro. Oh, es ist los. der Blue-Eyes. Okay, so. Letzten zwei Fragen. Wir gehen wir wieder rüber. Wir fangen mal an mit, ähm, wie wäre es denn einfach mit äh, schönen Karten, die zum Beispiel Starlight Rare sind oder so. Oh, okay. Ähm, ne, wir bleiben noch nicht bei Starlights, wir gehen, ich habe mich verrutscht, du hast noch Chancen zu gewinnen. Wir fangen an mit Original-Sets. Okay. Welche Karte ist aus dem Original-Set teurer? Ghost sogar Schneehase oder Ash? Boah, warte mal. Aus dem original jeweils, also der erste Print der Karte. Ja. Das könnte wieder so eine Falle sein. <lacht> Vielleicht habe ich ein paar Fallen eingebaut. Ghost Dogger ist auf jeden Fall älter. Aber nicht spielstark. Nicht spielstark, aber trotzdem älter. Und Ash hat ja auch genug Reprints bekommen. Ah, loggen Sie ein. S ja, ich sag Ghost Dogger. Hast du es auch gesagt? Nee. Ash. Ja. Ja, dann hättest du keinen Bogen bekommen? Er bekommt einen Bogen. Ja. Yes. Ghost Sogar ist wirklich teuer und zwar 50 Egal. Euro und Ash 40 Euro, weil wirklich Ghost Sogar einfach älter ist. Ja. So, weiter geht's. Es wird wieder knapp. Und zwar, wir gehen wieder, erste Edition. Und zwar Shifter aus der Original wo sie eine Promo war, zu Nibiru, erste Tin, wo er auch eine Promo war. Das ist teurer jetzt. Shifter oder Nibiru? Nibiru hat so viele Reprints. Shifter hat einen Ultra Reprint bekommen, hat so einen Common Print bekommen. Shifter spezifisch. Entscheidung. Äh, äh, ich mach gerade eh Mini-Mist im Kopf. 50-50, vielleicht triffst du ja. Das, das ist gerade mein WinCon Luck. Shifter. Ist teurer. Die Antwort ist Nibiru ist teurer. <lacht> Weiterer Punkt. 2-0 in Führung. Äh, möchtest du noch die Ehrenrunde machen? Ja. Okay. Ehrenrunde. Wir gehen zu Tactical Masters. Collectors Rares. Großes Thema. Was ist teurer? Antimagischer Duft in Collectors Rare oder Cosmic Cycling? Ich dachte, du kennst dich so aus? Ich bin Collector aus Garten! Also ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich würde aber sagen, antimagischer Duft, weil Cosmic Cyclone hat andere, also Cosmic Cyclone hat noch Ulti, glaube ich. Also das hat andere hohe Rarities und antimagischer Duft halt nicht. Das ist eine sehr gute Aussage, aber einfach nur, weil Cosmic halt mehr Play sieht, hätte ich jetzt gesagt Cosmic. Aber ich, so wie der Also ich weiß schon, also er hat keine Ahnung, ich weiß nicht, was Cosmic er am Anfang erzählt hat. Punkt für dich! <lacht> anti Antimerischer Duft! Das ist ein Mehrwert. Oh Gott, ich und zwar 40 Euro und 30 Euro Cosmic. Wundert mich, dass sie so wenig geht. So. Ich habe eine ziemlich große Schnauze, habe ich gemerkt. <lacht> Dann kommen wir zur nächsten Karte. Verstärkung für die Armee in Collectors Rare. Uh -huh. Zu Ritus von Armee. Brave Engine ist nicht mehr so krass. Uh, Aramesia in Collector? Ja. Oh Gott. Um, Re Reinforcement hat wahrscheinlich mehr Reprints, die Leute hier alt sind auf dem Event. Uh, Aramesia hat zwei Prints. Wird aber aktuell nicht viel gespielt. Nicht viel gespielt? Sag mir mal direkt wo das gespielt wird. wird ah ja, so viele, okay. Nee, ich also. sag wird nicht so viel gerade gespielt ja, ja, gerade. Genau. Ähm, von dem her und Rota kannst du dann alles reinknallen. Rota ist ein Staple, Bauchgefühl sagt Staple und du sagst mir ich lieg falsch, weil... Du liegst falsch, weil die andere geht einfach mehr. <lacht> okay, damit gehe ich das Spiel ganz klar an den YouTuber. 1 zu 0 Führung jetzt Spielen. Das hat mich echt überrascht, aber ja, okay. <lacht> aber noch ist nichts verloren, wir gehen über ins nächste Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und hier geht es darum, dass ihr eine Karte erraten sollt. Ich werde gleich eine Karte nach und nach detailliert erklären, was ich auf dieser Karte sehe. Als solche sage ich, oh, es ist viel blau da, oh, ein bisschen rotes drin. Auf Artwork? Ja, ja, auf okay. dem Artwork. Also ich erkläre die Karte halt. Oh, und ich werde immer detaillierter. Und wer schneller die Karte errät, kriegt den Punkt. Bestimmten cool oder kann das jede Karte sein? Es kann jede Karte sein. Okay. Aber keine Angst, ihr kennt alle Karten. Also ich habe extra Karten, die man kennt. Und ich fange da irgendwann auch an, ganz einfach zu so werden, Von wegen, es ist eine Final Karte, es ist eine Zauberkarte. Also man grenzt sich das schon sehr ein. Ihr geht ein Stück hier nach vorne, weil sonst guckt ihr auf mein Handy, während ich, ich die Karte erkläre. Das wäre nicht so schön. Wir fangen an. Ja, also ich sehe hier ein bisschen Rauch. Also ein bisschen Rauch ist auf dem Artwork. Ein bisschen Gelb ist drin. So ein Aufkleber ist auch auf der Karte zu erkennen. Warte, warte, warte, warte. Bevor, bevor wir jetzt weitermachen, ja? äh, was, wenn ich einen Namen sage und der ist falsch? Ist egal. Aber wir können einfach drauf ja. Bis der der Richtige Okay, weiter geht's. Ähm, Instant Fusion. Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> <lacht> Punkt. Was? Wie? Was? Wegen den Aufkleber oder ja. was? Okay, krass. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so schnell auffällt. Okay, 1-0. Weiter geht's. Nächste Karte. Ähm, es ist sehr viel grün auf der Karte zu sehen, aber nicht nur grün. Ähm, es, besteh Nein. Ähm, es besteht aus mehreren Elementen, äh, es wird auf der Karte quasi ein Angriff durchgeführt. Ähm, ja, sehr gespannt. Ähm, und eine Waffe ist auch auf der Karte zu sehen. Nein. Ähm, und ein Tier ist auch drauf zu sehen. Apollosa. Ja, richtig. Ein <lacht> Angriff? Ja, die greift an. Oh Lord, das ich hier <lacht> 2-0. Ähm, ja, jetzt gehen wir in die Ehrenrunde. Ich habe nur drei Karten rausgesucht. Ähm, Ehrenrunde. Und zwar, wir haben sehr viel Grün auf der Karte zu sehen. Nach was Gras. <lacht> Nein, wieder nicht nach was Gras. Ähm, es sind sehr viele Zähne drauf zu sehen. Und es sind auch drei Augen drauf zu sehen. Obwohl das Wesen ursprünglich, glaube ich, sechs hat. Aber in der Perspektive sieht man nur drei Augen. So, es ist sehr schlangenartig. Also es ist quasi eine Schlange und es ist auch sehr blätterartig. Also eine blätterartige Schlange. Sinister das? Nein. Weiter, äh? weiter geht's. Ähm, sie ist. Äh, sie ist ein Link-Monster. Ein plan, Planet, weiter Anaconda. Ja. ja. <lacht> okay, Ehre gerettet. Ja. 2 zu 1 aber. Streamer Bekommen Punkt. <lacht> das heißt, 1 zu 1 momentan. Und wir gehen rüber ins nächste Spiel. So, bei der nächsten Aufgabe geht es um etwas Interaktives. Bedeutet, wir werden in die Halle gehen und ihr müsst dort Aufgaben erledigen. Aber ich werde das separiert von euch machen, denn sonst weiß der andere die Aufgabe ja schon. Und dann könnt ihr irgendwie vorausplanen, was er besser machen könnte. Die habe ich euch jetzt einzeln Und ich würde sagen, los geht's. Es gibt eine Aufgabe, eine Challenge quasi. Okay. Du hast die ganze Halle zur Verfügung. Ja, ja, ja, ja okay. Ja. Deine Aufgabe ist folgende. Du sollst gleich loslaufen, nicht zu schnell, ich muss von der Kamera hinterherkommen. Ja. Aber du musst loslaufen und irgendeine Person finden, der ein Blue Eyes hat oder ein Dark Medition. Und er muss sie in die Kamera zeigen. Ich muss sie in die Kamera zeigen? Ja. Also nicht nur sagen, ja, ich hab einen, es also muss auch schon gezeigt werden. Es ist egal, welche Person in dieser Halle. Ja, egal, welche Person in dieser Halle. Du kannst jeden fragen. Okay. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, dann wechseln wir, du nimmst das Mikro, ich Du fragst gefunden. die Person dann und ich gehe jetzt in die Kamera und ich würde sagen, los geht's. Okay, let's go. Ich weiß schon ganz genau, was ich tun werde. Also du hast gesagt, ich darf jede Person in dieser Halle fragen? Jede Okay. Wo willst du ganz hin? Ich schaue gerade, ob ich einen finde. Auf dem Weg dahin, wo ich eigentlich hin will. Also ich glaube, ich habe sogar den coolsten Blue Eyes in dieser ganzen Halle. Tada! Oh mein Gott! Ja, ich würde sagen, das zählt leider. <lacht> du hast gesagt, überall. So, wie verschworen, habe ich mir ihn jetzt ja einzeln mal geschnappt. Denn jetzt gibt es eine kleine Challenge. Oh Gott. Wir sind hier auf dem Event, ja. Wir sind viele Leute ja. Du hast jetzt eine Aufgabe. Ja. Und zwar, es geht darum, wer am schnellsten es schafft, ein Blue-Eyes oder dark magician zu finden, der muss in die Kamera gehalten werden. Du kannst jeden fragen hier auf dem Event, wirklich jeden, egal wie. Es muss irgendwie ein Blue-Eyes oder dark Magician in die Kamera gehalten werden. Ich nehme das Mikro, Und ja. der Leute fragen Und ich würde sagen, die Zeit läuft ab jetzt. <lacht> Süßen. Hat einer von euch gerade einen Blue Eyes oder einen Dark Magician zur Hand? Nein, nein, nein. Shit. Ja hallo, ihr wunderschönen Fellas. Hat einer von euch einen Blue Eyes oder einen Dark Magician zur Hand? Ein Blue Eyes oder einen Dark Magician? Ja, ist ein Dark Magician. Ja. Zeig, zeig, zeig, zeig, zeig. Person. Ja, auf die Suche nach dem Blue Eyes oder Dark Medition. Lange Reise, langer Fußmarsch, kurzer Fußmarsch. Und ich würde sagen, damit ganz klar der Punkt an den Streamer. Idee war gut, äh, aber. Ich das auf einfach. Auf meiner Schöner. Er ja, <lacht> hat den Platin Blue Eyes nicht gezeigt. Jetzt wirklich? Er hat den Platin Blue Eyes gezeigt. Aber ja, bei dir war halt einfach dich da dran. Aber es gibt noch eine Challenge in der Halle. Und dazwischen wir rüber, weil wir schnappen euch wieder einzeln damit der andere eben keinen Vorteil hat. Nächste Aufgabe, wie bereits versprochen. Und wir haben wir uns wieder nicht alleine geschnappt. Denn wir müssen das ja separat machen, damit es fair bleibt. Neuer Banner. Irgendwie passend, oder? Denn ist ein anderer Anime, oder? Bitte nicht on ice. Was ist dein Lieblingsanime, wenn wir hier gerade so sind? Tatsächlich Friends. Frames? Okay, damit wird die Aufgabe, glaube ich, ziemlich schwer. Denn die Aufgabe ist folgendes, du musst jetzt einen in Halle finden, der ebenfalls Reigns als Lieblingsanime hat. Fuck off, man! Dürfte ich hier mal kurz also, stören? Uh, so uh, uh, German, uh, English, what's your favorite Yu-Gi-Oh! Anime? GX. Oh. GX. The OG, but the... Oh. the, the, the Oricalco, Duel Monsters, Duel Monsters eh? Ah, okay. Was ist euer Lieblings-Yu-Gi-Oh-Anime? Können oh, uh, Sie es in Englisch uh, wiederholen? Was ist Ihr Lieblings-Yu-Gi-Oh-Anime? Uh, GX. AC5. AC5. Shit! Ein <laughs> beautiful Good Evening. Uh, Was ist Ihr Lieblings-Yu-Gi-Oh-Anime? Regular Reviews. Regular One. The only one. Yeah. <laughs> Sie labern auch hier auf Englisch hier auch noch. Hallöchen, was ist denn der Lieblings-Yu-Gi-Oh-Anime hier am Tisch? What? Your favorite Yu-Gi-Oh-Anime? Yu-Gi-Oh. The first Yu-Gi-Oh, of course. The, The, The first bad. one. Ah, first, of course. Alright. Dann gehen wir einfach mal da lang, versuchen wir dort unser Glück. Gucken wir doch einfach mal hier. Hallöchen! Was ist denn euer Lieblings-Yu-Gi-Anime? Folgt dies. Aufpackt dies. Shit! <lacht> Hallöchen! Kurze Frage: Was ist denn ja der Lieblings-Yu-Gi-Anime am Tisch? Englisch? What's your favorite Yu-Gi-Anime? Jigs. Yeah. Uh, ja. Jigs. Was ist der Favorite Yu Gi Oh! Anime? 5DS. Fuck! <laughs> favorite Yu Gi Oh! Anime? Huh? Favorite Yu Gi Oh! Anime? Ich uh, denke 5DS oder Akku E? Shit! <laughs> <lacht> das ist immer noch dein Lieblingsanime. Fuck Fuckfraid. <lacht> Hier die nächste Aufgabe. Ich bin gespannt. Aber bevor wir die beginnen. Passner Banner. Was ist eigentlich dein Lieblingsanime? Äh, mein Lieblings- also Yu-Gi-Oh. Ja, Yu-Gi-Oh ja, natürlich. Äh, ja, ich, schwierig. Ich würde sagen Yu-Gi-Oh GX. GX? Ja. ja, okay. Also, wir haben es gehört. Yu-Gi-Oh GX. Deine Aufgabe ist, du musst jetzt jemanden in der Halle finden, der ebenfalls Yu-Gi-Oh GX als Lieblingsanime hat. Und ich würde sagen, die Zeit läuft. Äh, Was war eine Idee? Ich habe eine Idee. Hi. <lacht> Hi. <lacht> Schatz, ich habe eine Frage. Was, denn? Was ist dein Lieblings-Yu-Gi-Oh! Anime? Ähm, 5Ds. Was? Falsch. Olli, falsch, suchen. Oli, was ist dein Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Anime? Ähm, das Standard-Ding. Hindu? Ja, auch das Standard. Ahmed? Standard. Das kann so. Was? Was? Okay, was ist dein Lieblings-Anime? Äh, mein das normale Yu-Gi-Oh! Ja. <lacht> Ich hab ne Frage. Was ist dein Lieblings-Yu-Gi-Oh-Anime? Äh, 5Ds? Deiner? Äh, ich fand eigentlich die orikalko Staffel am besten. Und deine? Auch 5Ds. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Äh, die sind am Spielen. Meister, ich hab ne Frage. Was ist dein lieblings yu oh anime Ich speak uh, German. Uh, what is your favorite Yu-Gi-Oh-Anime? Uh, the first one. Was? Das gibt es nicht. Ich habe eine Frage. Bitte. Und zwar was ist dein Lieblings Yu-Gi-Oh Anime? Classic. Deine? Ganz, äh auch Classic. Okay. Wie wie kann es denn sein, dass hier niemand in diesem Raum ist, der GX als Lieblingsanime hat? <lacht> was? Ja gut, das habe ich ja safe verloren. Ja, egal, versuch. Komm. Du weißt ja nicht was was, was... Hi. ich habe eine Frage, und zwar was ist dein Lieblings Yu-Gi-Oh Anime? Sorry, I don't speak. Uh, what is your favorite Yu-Gi-Oh anime? Und yours? Five days. Okay. Hier ist niemand, literally niemand, der Yu-Gi-Oh GX am meisten mag. <lacht> Warum ist denn GX so unbeliebt? Guck mal, die sind ein bisschen jünger vielleicht. Hey, ich habe eine Frage. Und zwar, äh, was ist dein Lieblings Yu-Gi-Oh Anime? Äh, normaler, der erste. Okay, und deiner? Äh, GX! Ja! ja! Du bist mein Mann, Bester Mann! Endlich! Ja, Animes sind eine schöne Sache, oder? Ja. <lacht> Finden wir nicht alle, dass Link's Brain der beste Anime ist? <lacht> Sei einfach <still. lacht> Damit geht ganz klar der Punkt an den YouTuber. Das heißt, insgesamt steht es jetzt sogar 2 zu 2. Wow, ja. Und das heißt, das letzte Spiel, was jetzt kommen wird, wird die ganze Nummer entscheiden. Kommen wir jetzt zur letzten Aufgabe und vor allem die entscheidenden Aufgabe. wer ist besser, Streamer oder YouTuber? Die große Frage. Und ich habe jetzt zum Schluss was ganz Besonderes ausgesucht, denn es geht um Schätzen. Och nein. <lacht> Ihr beide ein Stift und ein Zettel. Ihr müsst jetzt schätzen und gleich die Zahl aufschreiben, was es sein könnte. Wir fangen an mit etwas, was uns alle mega beschäftigt, und zwar die Verbotsliste. Okay. Und zwar wie viele Veränderungen auf der Verbotsliste gab es im Jahre 2021 auf der Verbotsliste? Veränderungen heißt, ne, ist halt neu, also ne, rauf, runter, verboten, whatever. Ähm, da als Anmerkung 2022, also jetzt, kann sein, dass wir noch eine kriegen, deswegen nehmen wir das auch nicht als Referenz, waren bisher 63 Änderungen. Ach so, insgesamt über, über das ganze Jahr? Ja, genau. Verschiedenen gab es jetzt 2022 bisher 63 Änderungen. Wie viele waren das 2021? habe eine Zahl auf. Gas. Zahl aufschreiben. Let's go. Okay, dann zeig mal in die Kamera. Wir haben einmal 106 zu 80, 80. ne? 80! 80. Natürlich ist eine Schätzaufgabe heiß. wenn dich das dran legt, kriegt den Punkt, ne? Ist glaube ich klar, wir müssen ja exakt treffen, das wäre jetzt ein bisschen viel verlangt, ne? So, also wie gesagt, im Jahre 2022 waren es 63 Änderungen, im Jahre 21 waren es nur 28 Änderungen. Was? Ja. Hm? <lacht> Kein Witz jetzt. Und das heißt, du hast 80, bist da dran. Und das ist den Punkt. <lacht> Dichter yeah. Okay. Nächste. Kleiner Fehler unterlaufen. 28 ist richtig, aber nicht für 2021, sondern für 2020. Das war das Corona-Jahr. Ja, genau. Das war das Jahr. Deswegen war da wenig. Aber wir müssen natürlich die richtige Zahl haben. Ich wollte das nämlich gleich fragen eigentlich. Aber jetzt ist ja, es ein bisschen verbockt. Aber äh, 2021 waren es 81 Veränderungen. Oh, dann war ich ja. Und das 80. Also umso fairer der Punkt geht trotzdem an Sieger Phoenix, heißt 1-0, trotzdem kleinen Patzer. Okay, wir machen damit nicht weiter bei der Verbotsliste, weil ich habe das ja leider selber verbockt jetzt. Wir gehen weiter und zwar Sets sind was Schönes und oft sind da viele verschiedene Karten drin. Jetzt ratet mal, wie viele verschiedene Karten waren in Ghost from the Past 2 drin, ohne die Ghost Rares? Wie viele verschiedene Karten konnte man ziehen? GK Phoenix milio Nein, das weiß ich selber nicht. Dann ratet mal. Absolut kein Plan. Ihr müsst ja nur eine Zahl raten, da muss nur dichter dran sein. Ja, schreibt auf, einfach eine Zahl, komm. Also wie viele verschiedene insgesamt, ne? Ohne die Ghost Press. Ja, ja. Okay. Was haben Sie? 60. 60? Ich habe auch 60. <lacht> okay, das können wir nicht machen. Wir wollen ja keinen Unentschieden. Ihr müsst jetzt entscheiden, ob ihr einen höher oder niedriger geht. Ja, was, wenn es genau 60 sind? Spoiler, es ist nicht genau 60. <lacht> <Okay>. <lacht> ihr könnt auch nochmal komplett neu. Ihr könnt jetzt auch eine ganz andere Zahl machen. Aber ihr müsst jetzt einen verändern. Ich hab's. Los. Ich 50-50 jetzt. Also, naja, nicht 50-50 im Ergebnis, aber... So, was haben Sie? 59. Ich habe 55. Ja. Was ist mit euch los? <lacht> ich sag hoch oder runter, ihr geht beide runter. Ja, dumme Entscheidung. Ultra gab es 174 verschiedene drin. Was? Das ist ein Riesenset. Richtig viele. Es gab so viele? Und mit Ghost wären es 183 ich gewesen. Ich ja 30 Karten in der Set. set <lacht> Der Punkt geht an dich. Und damit ist es 1 zu 1. Close, close. Weiter geht's. Jetzt wird's wirklich brenzlig. Und zwar, wie viele normale Monster gibt es von Typ Drache? Und wichtig, nur als kleine Anmerkung, die neue Preiskarte ist auch ein Drache und auch ein normales Monster. Vanillas. Vanillas, genau. Drachen. Ich meine, der lieblings gibt es auch 100.000 Drachen, wir kennen sie alle. Aber normale Monster. Zählt man die hoch? Wir nehmen über die TCG-Variante. OCG liegt nicht dran. Also wir haben fast alle Drachen aus dem OCG, auch im TCG. Also. Leute. Nicht lange schnacken, aufschreiben. Ich glaube, die haben irgendwie so nach Metal Raiders gefühlt keine Vanilla Dragons mehr rausgebracht. Darum Doch, die Preiskarte. Ja, aber so arg hoch kann die Zahl, glaube gar nicht sein. Geht weiter, das hilft bestimmt hier niemandem. Guck mal, ihr schreibt schon. Hop, op. Okay, was habt ihr? Ich habe 48. 200. 200 VANILLAS! Nur vom Typ Drache, ne? Nur Typ Drache! Dra Dragon ist der beliebteste Das ist Tribe. richtig. Okay, im TCG sind es... Willst du schon rennen? 42! <lacht> Mit OCG 45! <lacht> oh mein Gott! Ja, aber Allein schon blue als 40 Reprints. Ja, aber ja eine Karte. Ja, ich weiß. <lacht> so, also Punkt geht an Sie, gell? Okay? Das heißt, 2 zu 1. Und jetzt, ihr habt, ein, du hast eine einmalige Chance. Da ich es verbockt habe mit der Bandlist gerade, kommt jetzt eine Frage und du kannst es erstmal ausgleichen. Ja. Man könnte jetzt denken, hier hat jemand einen Vorteil, aber die Zahl kommt eh keiner. Und zwar, es geht um den wunderschönen Archetype Shadol. Wie viele Karten gibt es, die wirklich Shadowl, also Schattenpuppe, in ihrem Namen haben? Also Supportkarten, die nicht Schattenpuppe im Namen haben, zählen nicht. Wirklich Karten, die Shadowl im Namen haben. Also wie, lange, wie lange habe ich Zeit zu überleben? Wir fahren am erzählt auch schon. Ja, wir haben da Winder, wir haben Construct, wir haben Fusion, wir haben El Shadol. Ja, da kommen ein paar zusammen, würde ich sagen. Aber ich habe gemerkt bei der Recherche, es gibt auch welche, die zum Thema gehören, die nicht Shadol im Namen haben. Also aufpassen. Also, aber sowas wie El Shadol zählt. Ja, klar, ist der Shadol drin. Na, El Shadol. Ja, ist der Shadol drin. Okay. So, Leute, wir wollen jetzt nicht ewig ziehen. Ihr zählt zwar schon heimlich, aber ich will auch, dass ihr langsam eure Stifte und Zettel nehmt und so ein bisschen da reingeht jetzt. Schreibt schon, er ist confident hier. So. Nee, confident. Ist beten. Okay. Raten. Okay. Was haben wir? 30. 28. Oh mein Gott, wie? Warum könnt ihr nicht mal weit auseinander liegen? Okay. Es gibt. Stand jetzt oder wo ich recherchiert habe? Vielleicht kommen noch welche sonst. Ist das nicht aktuell? 28 Stück. <lacht> verdiente Punktlandung. Und damit haben wir einen Gewinner. CK gewinnt dieses Ding. Was soll den Verteidigungen sagen? Vanilla Dragons, Junge. Es ist eine Schätzaufgabe. Ich würde sagen, aufgrund dieser komplett fähigkeitstestenden Aufgaben haben wir ganz klar einen Sieger und wissen, wer besser ist. Und zwar YouTuber. Komm auf die dunkle Seite. Ich würde sagen, wir haben einen Gewinner. Glückwunsch auf jeden Fall. Alle mal klatschen hier. Alle mal klatschen. Komm mal hier. Wir haben hier noch Zuschauer. Perfekt, Glückwunsch Danke. und vielleicht beim nächsten Mal. Sei still. Damit, guck hey. mal hier, Ehrenfall nochmal. Damit für euch, euch einen wunderschönen Tag und wie immer, viel Spaß beim Duellieren. Jo, viel Spaß. <lacht>